politischen die jetzt als unwürdig waren die lebten in deutschland und die äh, deutschen die starben an allen möglichen fronten und ähm, nun fehlten ja mit der zeit mannschaftspersonal und da war dann die idee die aufzubauen als Himmelfahrtskommando, die man reinwirft. Deshalb waren wir ja auch militärisch so ausgerüstet. Wir konnten als selbstständige Einheit äh, Gegenstöße des, der Alliierten auffahren. Und wenn wir zurückgegangen wären, hätten sie uns hinter, von hinten auch zusammengeschossen. Also das waren regelrechte Himmelfahrtskommandos. Das war so bei denen die Grundidee gewesen. Ne? Und also so war das für die größeren Einheiten, für die Visionen gedacht. Und so war ja auch dann der Einsatz Hier, typisch unser Einsatz an einem Hang, wo wir nach dem ersten Schuss von der amerikanischen Artillerie zusammengeschossen worden wären, keiner hätte überlebt. Ne, so war dann auch der militärische Einsatz von vielen äh, Frontabschnitten ja genichtet so ja genau um, ich denke, das reicht. ne also ich denke äh, Gut, da gibt es ja auch Literatur drüber, aber das war das Prinzip, Vernichtung der Politischen. Die sollten im Krieg zugrunde gehen und nicht überleben. Vielleicht so, die Kompanien waren ja so zusammengestellt, in Drittel politische, ein Drittel kriminelle und ein Drittel... Offiziere und Offiziere, Gefreite, die zum großen Teil Nazis waren. So war die Zusammensetzung. Ich habe so jedenfalls in der Zeit, man, sofern man auch den Politischen nicht so kannte, man musste ja sehr vorsichtig sein. Irgendwelche Äußerungen oder Gedanken, da ist man schneller erschossen worden. Nicht also, äh, äh, nun, manche kannten sich auch, so weit gab es ja auch. Die waren zusammen im Suchthaus, haben sich jetzt wieder getroffen nach vielen Jahren. Nun wusste man ja nicht immer, einer, der 34, 35, 36 eingesperrt war, wie denkt ihr? 40 Ja oder 42. Nee, also äh, de, äh, man hat äh, mit der Zeit äh, Kontakte ja, zu den politischen, man merkte das dann schon. Wir waren alle politische. Das hatten wir dann schon so ein bisschen äh, arrangiert, nicht, dass da kein anderer dazukam. Und, und das äh, spielte ja da auch eine Rolle. Die Ausbildung, ja, wir hatten noch, wie gesagt, keinen Ausgang. Ausgang hatten wir wohl nachher, als wir nach äh, Belgien kamen. Da ist dann unter vier mitgelaufen mit drei oder fünf Mann. Der musste aufpassen, dass einer da oder dort dann wohl mit anderen Leuten ins Gespräch kam. Aber in Belgien, wir waren ja nicht die Ersten, die dorthin kamen, war bekannt, dass von dieser Strafdivision 999, viele politische Häftlinge bei waren. Das war da schon bekannt. Das ging auch nachher nach Frankreich und auch nach Italien.